So, 10.50 Uhr, wir fangen an. Herzlich willkommen hier in unserer Breakout-Session Breakout ähm, Kollaboration in hybriden Räumen im Rahmen des Hybrid Labs 2. Wir hören jetzt zunächst einen Vortrag äh, über ein ganz spannendes Projekt, was äh, aktuell sich. Oh, in kann ich nee, nein, nein. ist ja über ja die Kamera. Nicht hoch. Aber das ist doch auf gesetzt. Ja, aber das ist okay, ganz funktioniert. Dann muss man das immer Also auf YouTube übers. Okay. also wir üben uns äh, alle im übrigen Raum und äh, es üben sich auch in, <lacht> im übrigen Raum äh, unsere äh, Kollegin Kathi Wollach und unsere Kollegin Ulrike Nafrot. Ulrike Nafrot, entschuldigen Sie. Und die uns heute über ein ganz spannendes Projekt am Gymnasium Wiltshof berichten, wo ein Makerspace, nicht nur Makerspace, sich in der Entwicklung befindet. Und ähm, wir freuen uns sehr auf den Vortrag und ich übergebe jetzt viel Spaß an Zuhören. Gut, sehr geehrte Damen und Herren, wir freuen uns, dass wir heute hier sein können, in diesem Raum und unser Projekt hier vorzustellen. Wir, das sind meine Kollegin Kathi Horlacher und ich, und die Nachfrau vom Gymnasium Wilsthoff. Unsere im Aufbau befindliche Schule befindet sich ca. 15 Kilometer von Dresden. Und mittlerweile lernen bei uns etwa 320 Schülerinnen und Schüler in den Klassenstufen 5 bis 8. Unsere Kinder, nicht nur die an unserer Schule wachsen, globalen und digitalen Welt aus sind umgeben von einer Informationsfülle und von stetigen Veränderungen. Damit einhergehend haben sich die Anforderungen der Arbeitswelt verändert. Wir suchen mitdenkende kreative Fachkräfte und Medienkompetenz ist die Voraussetzung für all das. Außerhalb von Schule beobachten wir den gesellschaftlichen Trend, Dinge selbst zu tun. Ganze Do-it-yourself-Bewegungen haben sich in Bereichen Zeichnen, Kochen, Basteln, Bauen, Werken etabliert und es gibt das Problem, sobald Do-it-yourself im digitalen Bereich angesiedelt sein soll, fehlt oft das nötige Equipment oder es ist eben nicht für jeden verfügbar. An diesem Punkt setzen bereits schon Makerspaces oder auch Fab Labs an, die sich in vielen deutschen größeren Städten und hier natürlich auch in Dresden ähm, angesiedelt haben. Und sie stellen eben solchen kreativen Köpfen ihre Werkzeuge, Geräte und modernste Technik zur Verfügung. Das Konzept der Makerspaces bietet enormes Potenzial, das auch wir sehen, die digitale Kompetenz kombiniert mit kreativer Problemlösefähigkeit zu fördern. Jedoch lässt sich dieses Konzept nicht eins zu eins auf Schule mit spezifischen Bedürfnissen und Besonderheiten übertragen. Wir am Gymnasium Wilsdruf. Zurückgehen? Genau. Wir am Gymnasium Wilfruf sehen uns mit zwei großen Problembereichen konfrontiert. Zum einen wollen wir die Lernenden auf ihrem Weg zu autonom agierenden Menschen in einer zunehmend digitalen Welt begleiten. Und sie sollen damit eine fundierte Ausbildung erhalten, um gerüstet und wettbewerbsfähig in die Berufswelt starten zu können. Und zum anderen stehen wir am Gymnasium im Aufbau vor der Aufgabe, uns als Teil einer Gemeinschaft, besonders im ländlichen Raum, zu definieren und zu verantworten. In diesem Spannungsfeld von gesellschaftlichen Trends, dem Bildungs- und Erziehungsauftrag des Gymnasiums und den Anforderungen einer digitalen, globalisierten Welt, stellt sich die Frage, wie kann Schule dem gerecht werden. Und während wir hier noch kurz an die Technik wärmen, übergebe ich an meine Kollegin. Und, ähm, oh. So, jetzt genau. Und ähm, die ganzen Herausforderungen, die meine Kollegin, die Frau Lampock gerade eben schon dargestellt hat, seitdem die Frage, wie kann gerade Schule der ganzen gerecht werden? Denn wir haben ja hier nicht nur einfach einen Berg, sondern wir haben hier ja, einen Elefanten. Und wie es so schön heißt, wie isst man den Elefanten? You slice it. Und unsere Idee, diesen Elefanten in Stücke zu schneiden, unser Mittel dazu, befindet sich für uns in diesem Projekt der Campus Creators Wildshof das wir initiiert haben und an dem wir momentan am Arbeiten sind. Und ähm, genau, was hat es mit diesem Projekt auf sich? Das ist das, was wir eben heute auch vorstellen wollen. Und hier ist es, wir sind ja eine sehr moderne, eine neue Schule in Wilstrup. Wir haben unheimlich viele digitale Möglichkeiten zur Hand. Aber das Problem, was sich eben herausgestellt hat, ist, dass unsere Lernenden Vermissen diese digitale Ausstattung auch noch weiterführend einzusetzen und immer mehr auch selbst aktiver zu werden, als anstatt einfach nur das hinzunehmen, was ist, wirklich eigenständig mit dem Ganzen umzugehen. Und diese Möglichkeit, die fehlt momentan oder die fehlte momentan einfach noch, weil man einfach immer nur mit dem konfrontiert ist, was da ist, aber eben selbst aktiv werden. Und wir haben dann einen Aufruf gestartet, Ideensammlung, was wünschen sich die Schüler? Die Eltern, aber auch die Kollegen haben also die ganze Schulgemeinschaft da mit reingenommen und ähm, haben unheimlich viele Ideen zurückbekommen. Diese Ideen haben wir dann in diesem Projekt ähm, Campus Creators Witz so gesammelt und sind damit bei der Fabrik Porsche Challenge ein, angetreten, die ganz in dem Motto stand, unter dem Motto stand: Schule digital gestalten und haben einen der drei ersten Plätze dann auch gewonnen. Und ähm, sind darüber natürlich sehr glücklich. Aber es geht jetzt momentan in die aktuelle Umsetzung des Ganzen. Und ich habe eben schon gesagt, es kamen ganz viele verschiedene Ideen und Wünsche zustande, dass wir in der Situation waren, dass wir festgestellt haben, ähm, ein Projekt reicht eigentlich nicht, um dem Ganzen gerecht zu werden. Und wir haben aus diesen Wünschen quasi vier Projekte gemacht, die wir jetzt einfach mal Räume nennen und die unter diesem Deckmantel der Campus Creators zusammengefasst sind. Und diese Räume, die sind und sollen als jeder Lernort jeder für sich gestaltet werden, sollen aber auch miteinander verbunden werden und sollen dann auch noch in weiteren Schritten sich auch gegenseitig bedingen können, je nach den Projekten, die dann eben darin ähm, durchgeführt werden. Wir haben also diese vier Masterräume, wie wir sie nennen. Wir haben CC-Dev zum Programmieren und für die Robotik, das heißt Roboter, Programmiersprachen werden gelernt. VR-Brillen wird dann eben auch ein großes Thema sein. Wir haben das CC-Lab gestaltet als offenes Schülerlabor. Sensoren und Messgeräte, nicht einfach nur von normalen Unterricht ja, Wir messen, was, was da ist, sondern selbst die Idee zu entwickeln, was könnte man denn messen und vor allen Dingen aber auch, wie funktioniert es, selbst auch hier zu programmieren. Da sehen wir schon die Verbindung wieder zu dem CC-Dev auch. Das cc Tech ist quasi die Manufaktur, die offene Werkstatt, wo wir das Haptische zum Anfassen machen, den 3D-Tuch, der Lasercutter, aber natürlich eben auch hier wieder, wie wird denn das programmiert. Eigenständige Projekte sollen hier entstehen und dann darf natürlich auch nicht fehlen, ein großer Wunsch und gerade in Zeiten von Corona Erklärfilme, ganz wichtig geworden, wir wollen die Schüler befähigen, da auch selbst tätig zu werden, auch nicht einfach nur diese YouTube-Konsumenten zu sein, sondern wirklich diesen Schritt weiterzugehen, sich mit dem Ganzen auseinanderzusetzen und ähm, haben im Prinzip daher diese Räume genommen, dieses Wort Raum genommen, um hier ein ganzes Konzept herauszumachen. Und zwar nennen wir es jetzt einfach diesen Konzept Raum. Und wir haben dem Raum mehrfache Bedeutung gegeben. Wir haben hier die räumliche Dimension des Begriffes Space. Also tatsächlich diesen physischen Raum, diese örtliche Räumlichkeit, die ich begehen kann, die auch ausgestattet ist, zum Beispiel eben mit diesem 3D-Drucker. Das heißt, der ist da, das kann genutzt werden. Die Räume sollen auch in ihrer Ausstattung wachsen. Was wir momentan machen, ist so die Grundlage. Und je nachdem, wie die Bedürfnisse sind und die Ideen sind, soll dieser Space eben auch wachsen. Wir haben die Bereitstellung eines Zeitraumes, denn das, was unsere Schüler in Zukunft brauchen werden, das zu vermitteln. Da haben wir oft im Schulalltag selbst nicht die Zeit einfach dafür. Das heißt, wir begeben uns hier in den zum Beispiel nachmittaglichen Bereich mit Ganztagsangeboten um hier im Prinzip den Schülern auch Zeit zu geben, das zu nutzen und eben in dieser Zeit die Möglichkeiten zu geben. Und das sind wir auch bei dem Dritten den Raum für Gelegenheiten zu bieten, dass junge Lernende hier wirklich sich austesten können und dabei aber im Prinzip auch aufgeklärt werden, was ich eben schon angesprochen hatte, weg von diesem einen Konsumenten. Genau, und das heißt, Fähigkeiten werden entwickelt und... Kompetenzen, die schon da sind, gestärkt, aber eben auch also nicht nur Wissen vermittelt, sondern hier wirklich eine ganzheitliche Bildung hier stattfindet. Dieses Konzept Raum hat jetzt einen Anfang gefunden in diesem Schuljahr und soll weiterentwickelt werden, dass es also dann tatsächlich einen Raum für den Campus und die Community geben soll, in der Phase 1 und in der Phase 2, in der wir uns aktuell befinden, dort werden vor allem diese vier Masterräume eingerichtet. Da sind wir gerade mittendrin, die ersten Geräte sind da. Es werden erste Workshops angeboten, vor allem im Rahmen des Ganztagsangebotes im AG-Bereich. Der Plan ist, dass auch in dieser Phase unsere eigenen Schülerinnen und Schüler bereits äh, dort auch den Unterricht, die Unterrichtszeit nutzen können, als ganze Klasse, auch als einzelne Gruppen oder auch in, an einzelnen Projekten arbeiten. Dieses dient vor allem auch der Etablierung von Nutzerstrukturen, dass wir erstmal schauen müssen, wie funktioniert das an der eigenen Schule. Die Phase 3, dort soll dann der Campusgedanke das erste Mal zum Tragen kommen. Das heißt, es erfolgt eine schrittweise Öffnung von unserem Gymnasium hin, auch zur Oberschule und der Grundschule. Ziel oder Hoffnung ist es, dass wir dann vielleicht sogar schauen können, welche der Räume bzw. welche Nutzerstrukturen können auch in andere die anderen Schularten, die bei uns am Campus ausgelagert werden, dass wir also nicht nur bei uns am Gymnasium das Ganze vorfinden, sondern eben auch in den beiden anderen Örtlichkeiten direkt in Wilstruf. Und dann in der Phase 4, das ist eigentlich auch die Besonderheit, die noch mit hinzukommt, dass wir also das nicht nur als Schulcampus wollen, sondern dadurch, dass wir im ländlichen Raum als Gymnasium Wilsdorf äh, angesiedelt sind, dort wollen wir Gemeinschaft äh, zeigen mit der ganzen Stadt. Uns schwebt dort vor allem vor, dass wir die Kita mit ins Boot holen und dort gemeinsame Projekte planen, das Seniorenheim, was unmittelbar daneben ist, das sind die naheliegenden. Darüber hinaus geht es aber dann auch an den Fototreff, wo wir jetzt bereits schon erste Kontakte ähm, aufbauen, oder ähm, auch den äh, Verein äh, Funkturm-Wilstorf, ähm, dass wir dort gemeinsam kreativ an Projekten arbeiten können. Ähm, Bereits jetzt spiegelt sich der Community-Gedanke, der für Phase 4 ja dann hauptsächlich erst zum Tragen kommt, wieder, in dem bereits die Betreuerinnen und Betreuer eben sich zusammensetzen aus Lehrenden unserer Schule, darüber hinaus Spezialisten aus der unmittelbaren Umgebung. Wir könnten dort also bereits schon mehrere freiwillige ehrenamtliche Helferinnen und Helfer finden, die eben das übernehmen, unsere Schülerinnen und Schüler nämlich auszubilden und sie auf ihrem Weg zu begleiten, dass sie selbst dann zu lehrenden Werden und sich also zu einem Scout hin entwickeln. Und wir wollen in diesem Projekt ganz deutlich unseren, unser Schulmotto wiederfinden lassen, nämlich miteinander leben, voneinander lernen und gemeinsame Zukunft gestalten. Ich greife jetzt nochmal dieses Prinzip der CC Scouts auf, was die Frau Nachwood eben schon angesprochen hat. Die Teilnehmer die können sich zu diesen C-Scouts ausbilden lassen also sie nehmen an Projekten teil an Workshops teil die in den Räumen angesiedelt sind oder eben auch verbunden verschiedene Räume sind durchlaufen verschiedene Stufen und erwerben so innerhalb der Projekte verschiedene Kompetenzen und steigern auch die bekommen also dadurch auch immer mehr Verantwortung und können damit auch immer mehr Rechte und Freiheiten erwerben und mit jeder Stufe, die Sie da absolvieren, steigern Sie sich im Prinzip ja auch im Grad dieser, dieser Eigenverantwortung und können zu so diese letzte Stufe werden, die wir eben da die CC Scouts nennen. Und Scouts angelegt an diesen Pfadfinder-Gedanken halt eben, dass Sie da sind, Projekte initiieren können auch, aber eben auch helfen, gerade so dieser helfer -Gedanke. Das ist dann eben das, was dann richtig zum Tragen kommt und deswegen auch, weil wir ja eben eine Schule sind, wo uns eben vor allem am Lernende richten, dass wir eben diese Mitgestaltung der Lernenden selbst hier mit in den Fokus stellen wollen. Und eben als Scout können Sie dann eben andere Teilnehmer mit betreuen, denen helfen, sie können selbst eigene Workshops initiieren, Ideen realisieren, auch anderen das anbieten und eben natürlich auch von der Organisation her ja, dann auch immer mehr in die Verantwortung mit reinkommen, sei das von den Räumen selbst, sei das aber auch, wie ich eben schon gesagt habe, eigenständige Workshops oder aber Events zu ähm, initiieren und zu betreuen. Und da kommen wir auch zu diesem badge system das wir haben auch hier angelegt an diese Scouts, diese Pfadfinder, die ja im Prinzip Badges sammeln, als Pfadfinder und so sammeln sie bei uns Stufen innerhalb eines Badges, ein Badge ist im Prinzip dann immer ein Workshop. Wir haben für jeden Raum, wir haben ja diese vier Masterräume, wir haben für jeden Raum eine Farbe und jedes, jeder Workshop, jedes Projekt pro Raum hat eben dann seinen eigenen Namen. Und wir sehen halt eben hier schon, dass Sie hier diesen Kompetenzgrad, den Sie ähm, erwerben können, dokumentiert sich durch die Ringe bis hin zum fertigen Badge, wir sind angelegt auf vier Stufen und da haben wir dann eben auch diese Doppelfunktion dann drin. Zum einen haben wir hier die Dokumentation, wie weit ist ein Teilnehmer innerhalb eines Workshops eben schon vorangekommen. Zum anderen liegt hier aber auch die Basis eben für die Kollaboration und die Kooperation mit anderen Projekten, mit anderen Räumen. Einfach als Beispiel nur zum Beispiel, wenn man jetzt eben ein 3D-Druckprojekt macht. Mit, einer, mit, einer, mit einem konkreteren Ziel, dass man sagt, die Teilnehmer müssen aber eben mindestens den Grad 2 von dem basis badge haben. Und genauso ist es auch vorstellbar, dass hier eben das über die Räume hinaus so genutzt wird. Genau, das heißt, wir haben auch hier wieder diesen Miteinander-Gedanken, der sich hier zum einen etablieren soll, zum anderen aber eben auch, und da kommen wir wieder zu diesem hybriden Lernort. Dass die Schüler oder die Teilnehmerfähler sich frei bewegen können zwischen diesen Räumen und sich so quasi selbst ihre eigene Umgebung schaffen können und das, was sie da erreichen möchten, indem sie das auch übergreifend nutzen können. Wenn wir jetzt nochmal auf das grundsätzliche Thema, nämlich Schule als hybrider Raum, schauen, dann wird eine Sache deutlich, dass also die variable Nutzbarkeit der Räume, die wir zur Verfügung stellen, nämlich die, äh, den Raum als hybriden Raum, erst durch die intensive Nutzung der Schülerinnen und Schüler selbst zum Tragen kommt. Unsere Räume bieten aktuell eigentlich eher eine Art bunten Blumenstrauß der Möglichkeiten. Im schulischen Kontext äh, haben wir das als Lerntheke vielleicht kennengelernt, in dem aber professionell die Kinder begleitet werden. Die Jugendlichen wählen selbst ihre Angebote aus und auch wie weit und was sie gerne dort machen wollen. Um die Kinder nicht zu überfordern, bieten wir altersgerechte Kleinprojekte an, überschaubare Herausforderungen, Basiskurse, wie Frau Rohracher gerade ausgeführt hat. Ziel ist es, Kompetenzen zu entwickeln, dass die Schüler selbstständig agieren und selbstständig interagieren können. Und eine Sache, die wir gerne in Schule noch mit vertiefen wollen, ist, den Schülern zu zeigen, den Weg zur eigenen Idee, diesen zu finden. Das heißt, auch hier wird also unser Elefant buchstäblich in Scheiben aufgeteilt. Darauf aufbauen, und das ist das Ziel, was wir verfolgen und was aber unsere Jünger, junge Schülerschaft, wir sind gerade in Klasse 8 erst angekommen, erst in den nächsten zwei, drei Jahren natürlich auch kann, können kann, ist, dass die Schüler eigene Ideen entwickeln. Die haben sie auch jetzt schon, aber wir wollen sie befähigen, diese Ideen auch dann umzusetzen dass sie eine altersgerechte Begleitung auf ihrem Weg dahin haben, dass sie selbstständig erkennen, ich kann die Räume, die ich habe, verknüpfen und dass sie damit auch die Möglichkeit erhalten, komplexe Leistungen, die in der Oberstufe gefordert werden, in Sachsen ist es zum Beispiel die besondere Lernleistung in Klasse 12, dass sie äh, an Wettbewerben mit eigenen Projekten teilnehmen können, dort zum Beispiel Jugendforsch oder der Deutsche Umweltpreis, genauso auch in der Informatik oder in der Bundeswettbewerb für Fremdsprachen äh, spielt dort eine große Rolle. Zusammengefasst, die Lernenden sollen durch unser Projekt Campus Creator einen Ermöglichungsraum für die Umsetzung eigener Ideen vorfinden und so zum Konsumenten, äh vom Konsumenten hin zum Creator ihrer eigenen Ideen werden. Genau, und das ist im Prinzip auch noch unser Aufruf, dann jetzt, das können wir nicht alleine, sondern... Brauchen eben ein ganzes Team, wie Frau Nafurt hat eben schon dargestellt. Momentan haben wir aus der Community ganz viele Unterstützer. Auch hier sitzen Unterstützer, die uns auf dem Weg jetzt ein bisschen begleitet haben. Und wir suchen noch viel mehr Women, Manpower, die uns sehr unterstützen, sei es eben weiter bei der Einrichtung, sei es bei der Ausrechterhaltung der Räume, sei es aber auch vor allen Dingen bei der Durchführung von Workshops, also sprich Projekten, wo wir Händeringen wirklich noch Hilfe brauchen. Das heißt, wenn jemand sich angesprochen fühlt und gerne auch zum Creator werden möchte, dann ist er an der Sie ganz herzlich willkommen und genau und stark besucht. Vielen Dank für die Aufmerksamkeit und vielen Dank für die Möglichkeit, dass wir unser Projekt hier präsentieren dürfen. Gibt es Fragen im Chat? Ne, gibt es im Chat keine Fragen. Da wackelt die Kamera. Klaus. <lacht> also vielen, vielen Dank für den, äh, für den tollen Vortrag und, ähm, und äh, vor allem herzlichen Glückwunsch zu diesem tollen Konzept, ne, was, ja, was sich ja für uns jetzt hier ne, also wie ein, ein, ein sehr generisches Grundanteil auch anfühlt. Was, was, was jetzt vielleicht besonders interessant für Leute, die das hören, möglicherweise ist, ist die Frage, die ja da schon so ein bisschen adressiert ist mit der, mit der Nachhaltigkeit des Ganzen, mit der personellen, mit der personellen Untersetzung. Also wie, wie, gehen die, wie gehen die Lehrenden am Gymnasium mit? Wie ist das, wie ist das Gefühl? Wie ist, die, wie ist die Aufbruchstimmung vor Ort? Und Sie haben auch gesagt, dass Sie schon sehr konkrete Kooperationen, nach Milistrof hinein ähm, haben, wie, wie, wie, ja, wie ist das Gefühl der, der Zusammenarbeit? Also das, die Zusammenarbeit ist sehr groß und ähm, das Problem ist allerdings, wir sind ja eben eine neue Schule, das heißt wir haben ein kleines Kollegium und entsprechend halt eben auch wenig Ressourcen im Kollegium selbst und haben, machen ja dieses Projekt tatsächlich in Anführungszeichen, nebenher. Und was schade ist, weil das zum einen viel mehr Aufmerksamkeit verdient und sie auch braucht. Und ähm, wir einfach auch hier merken, dass wir da an unsere Grenzen auch stoßen, vom Zeitlichen her, aber auch vom Know-how her. Also gerade in dem Bereich jetzt, was wir direkt hier mit der Makerspace auch hatten, mit dem 3D-Druck, wo ähm, wir wirklich hier Experten auch besucht haben, die uns da unterstützen können, weil es eben Bisher nicht unser Alltag war, sich mit Lasercuttern auseinanderzusetzen. Oder ähm, auch von den digitalen Messgeräten her beim CC Lab zum Beispiel. Da ähm, haben wir ja auch jetzt Gott sei Dank Experten auch aus dem chemischen Bereich gewinnen können. Aber auch hier ja, fehlen uns einfach noch Menschen, die uns noch helfen können, weitere Projekte anzubieten. Vor allen Dingen, je mehr, je mehr Schüler wir werden im Gymnasium, umso mehr Projekte werden wir hier auch anbieten müssen und wollen das natürlich auch, denn die Räume selbst verdienen ja auch eine, eine maximale Auslastung. Aber wird sich dann, das ähm, ne, in sächsischen Gymnasien gibt es ja eigentlich viel unterricht ne? ich, weiß das auch, ähm, ich weiß das auch von, von meiner Tochter, und ähm, wird sich dann die, die gesamte Aktivität, die eine Schule auch braucht, in diesem ähm, in diesem überfachlichen Bereich, den, das, den beispielsweise der Profilunterricht abdeckt, wird die sich dann auch vermitteln? Wird, wird das Campus projekt quasi die Basis der, der Profilbildung am Gymnasium Wilsdruff darstellen? Äh, nein, die Profilbildung, die ist ja schon, also die hat schon stattgefunden. Wir haben aber eine Besonderheit am Gymnasium Wilsdruff, dass wir also vier schulspezifische Profile bereits haben, die also besonders auch natürlich das Thema Digitalisierung äh, alle vier mit äh, ganz ja, im Boot mit haben. Das heißt also, das war eigentlich schon vorgedacht. Ähm, eine Sache steht fest, also wir sind jetzt ein Kollegium von ca. 24 äh, Leuten, gerade inklusive ähm, Unterstützung von anderen Schulen und wir sind an unserer Schule gerade mit fünf Lehrerinnen und Lehrern also sehr intensiv dort arbeiten. Es sind Eltern mit dem Boot, die also dort äh, uns wirklich unterstützen und also auch bei der Einrichtung der Räume. Äh, und dann haben wir noch äh, zwei Ehrenamtliche, eben was Frau Horlacher schon angesprochen hatte, die also jetzt konkret die Workshops äh, durchführen. Ähm, und insofern, so können wir jetzt erstmal das erste halbe Jahr jetzt starten. Und dann müssen sich Nutzerstrukturen etablieren und wir brauchen sowohl unter unseren Kolleginnen und Kollegen ähm, als aufwachsendes Gymnasium haben wir dort aber äh, jedes Jahr ja, neue Zugänge mit auch erheblichem Neuzuwachs. Und dort werben wir auch bereits schon, ne, dass also dort die Bereitschaft äh, auch mit da ist. Mhm. Okay. Mhm. Gut. Ah, okay, ja. alles klar. Dann nochmals ja, also vielen gut. Dank, äh, sowohl für den Vortrag als auch für die Beantwortung der Fragen. Ähm, wir gehen dann über zu unserem zweiten Vortrag äh, in dieser Session. Ähm, mein Kieler, der ähm, an einem real existierenden Makerspace arbeitet, nämlich von der ähm, wird uns heute einen Einblick geben in technische Neuanschaffungen und damit verbundene Konzepte, die ja, den Scopus des Makerspace noch mal deutlich erweitern ja, und ähm, auch eine Vernetzung innerhalb des Hauses ja, stimmt. und Mike, wir sind sehr gespannt auf ich auch. deinen Vortrag. Also ich war tatsächlich noch im Urlaub bis gestern. Ich hoffe, es sind nicht zu viele Tipp- und Rechtschreibfehler in der Präsentation, die jetzt noch nicht verkommt. Also mein Name ist Mike Jene. In der Überschrift für heute stand POD und Video oder Readcasting an der Tatsächlich hieß unser interner Projekttitel für das Ding VRAROBR, ist finanzierte finanzierte zum Teil öffentlich finanziert und basiert auf einer Idee, die wir vor einigen Jahren schon hatten, nämlich uns äh, mit VR und AR äh, in diesem Makerspace Kontext zu beschäftigen. Genau. So. Ähm, Anita, drückst du weiter? Ich mache das? das ist, ich schon mal eine fixe Assistentin dazu. <lacht> so. so, Also, genau. Die Ausgangsfrage für uns war schon lange vor, äh, Corona und die hybriden Settings war. Wie kann, man, wie kann ich mit VR, AR arbeiten? Wie kann ich Inhalte selbst erstellen und die vielleicht in der Lehre oder in Kurs benutzen? Also wir hatten vorher auch schon die Idee, dass man ja virtuell einen Megaspace abbilden kann und dort online Kurs oder virtuell die Kurse zum Laserkater, zum 3D-Drucker und so abhalten könnte. Es finden auch an der Uni ja immer wieder Experimente statt mit VR, also zum Beispiel hier von der Wissensarchitektur und 3D-Projekt. Wo man mit, jeder äh, kennt Pokémon Go auf dem Handy, also AR ah, ist überall jetzt schon präsent, aber das Erstellen solcher Inhalte ist immer noch ein bisschen tricky und unbekannt. Und ähm, deswegen haben wir uns die Frage gestellt: Okay, wie, wie, wie kann man das voll nutzen und wie kann man das selber auch erstellen? Und typisch Makerspace äh, haben wir uns gedacht: Da müssen wir irgendwie Infrastruktur schaffen, um das erstellen zu können. Genau. Ähm, im Laufe des Projekts ist es ein bisschen eskaliert. Also wir sind dann von der 3D-Welt auch noch zu 2D und 1D gekommen. Ähm, Bitte eins weiter. Das heißt, einmal was äh, auf die Lauscher, also sprich zum Hören, das betrifft was Audio, also die eine Dimension. Die zweite Dimension ist dann was zum Gucken. Ähm, also dass man Video, Bild und sowas noch verarbeiten kann. und ähm, dann halt als Drittdimension, dass man das Ganze halt auch noch in die VR-Virtuelle-3D-Welt schickt und dort in diversen Sachen halt das kombinieren kann. also nicht nur VR, sondern halt auch Managed Reality um Objekte herumlaufen kann. Genau diese drei Komponenten sind so ein bisschen in dem Projekt äh, in den letzten zwei Jahren ähm, fokussiert worden. Genau. So, was haben wir da jetzt gemacht oder was sind wir dabei zu machen? Äh, wir haben im Prinzip also wir sind dabei, eine Art Laborlandschaft aufzubauen, die darauf abzielt, dass man in dem ganzen 1, 2, 3D-Bereich Sachen aufnehmen kann, bearbeiten kann und wiedergeben kann. Also sprich selber machen. Das machen wir natürlich nicht alleine in der Slug wir haben auch nicht in Makerspace, wir haben da die Kollegen von der Musikabteilung mit dabei. Und im Grunde genommen ist es erstmal eine große Spielwiese, typisch Makerspace. Also wir haben halt Maschinen im Makerspace, das kennt ja vielleicht jeder, die Kollegen haben das von der, von der schon äh, erwähnt. Und das Ganze haben wir jetzt erweitert und zwar um diverse Technologien. Also, wir haben äh, Touchscreens, induktive Whiteboards, Tablets, vr brillen Kameras, normale Videofotokameras, wir haben äh, mobile Zoom-Recorder, audio zum Aufnehmen und äh, wir haben auch stereoskopische High-End 3D-Kameras. Wir haben aber auch kleine Sachen, also wie zum Beispiel hier so eine kleine Action-Cam, die 360-Grad-Aufnahmen machen kann. Wir haben äh, die Webcams, oft hier was, ich, wie ich mich jetzt gerade hier filmt und trackt und mir hinterher. Läuft. So was kann man sich bei uns quasi ausleihen, ausprobieren und kennenlernen und dann damit eigene Inhalte erstellen. Und das soll halt die Basis sein für diese hochwertige Infrastruktur, die wir schon im Punkt ist M2, M3, M4, das ist also ein kleines Videostudio, was wir schon seit Jahren haben, wo wir das quasi einfach noch ein bisschen aufbauen größer machen. Genau, wir haben 3 d auch schon da die kann man super, die diese Inhalte dann in solche AR, ah ja, ah ja, eine den So, also stellt sich natürlich die Frage, okay, das ist die Idee, aber was kann man jetzt damit machen? Äh, Anita, machst du mal kurz weiter. Das erste, was passiert, ist, jetzt sind wir sind gerade dabei, ein sogenanntes Podcast-Studio einzurichten. Wer das doch in der Zentralbibliothek schon mal war, kann sich vielleicht an diesen Kopierraum. Im Minus 1 äh, erinnern. Dort entsteht just in diesen Momenten äh, ein Tut-Studio, was tatsächlich geeignet ist, live und mit äh, vier Plätzen, ist also nicht sechs, sondern vier mit professioneller Tontechnik Podcasts zu produzieren. Äh, man kann es zur so Technik ausleihen, man kann es so auch in dieses äh, akustisch abgestimmten Raum, Akustikboxen mit Akustikboxen und alles, wo man alles aufnehmen kann, mit Tonmischer. Die Kollegen von der Musikabteilung bauen Schlagzeug auf, also man kann auch andere Sachen machen. Also entsteht quasi ein Tonstudio. Äh, ich habe es mal Music Maker Lab genannt, äh, der Titel ist unabgestimmt, mit den Kollegen von der Musikabteilung. Sollen muss mal sehen, ob das so Also ein Podcaststudio, das ist die eine Dimension hier bei 120 Uhr. Das nächste ist, es gibt 1D-plus oder 2D von mir aus, wie eben alles, nämlich noch ein Grau, den man als abgetrenntes Studio benutzen kann, samt sage, Monitoren, Mikrofon, hat dann Plan gebaut, aber auch ein Screen studio ein, um tatsächlich... Es gibt gerade den Wunsch im Chat auf YouTube, dass mit der L-Geste die Kamera etwas ran wird. Ja, oder? Besser? Ja. Gut. Okay. Nur? Na, komm her. Na? Na, KI funktioniert nur begrenzt. Ich mache das dann, wenn ich was zeige, dann hol es halt. Alles klar. Danke für den Hinweis. Also, auf jeden Fall, das ist das, was in der Zentralbibliothek jetzt gerade entsteht. Der Greenscreen steht schon, wir brauchen noch ein bisschen Technik funktioniert auch alles ein bisschen. Dann ähm, kommen wir ein bisschen weiter. Wir haben noch ein mobiles Screen studio in der Arbeit, wo man quasi äh, mit ausfahrbaren Roller, mobilen mobile Lampen, Laptop, Kamera im Prinzip auch äh, im Makerspace arbeiten kann oder auch innerhalb der Uni auf dem Campus sich das mal ausleihen kann und ins Labor marschieren kann, und um dort dann äh, Aufnahmen zu machen und lehr und Lernvideos zu erstellen. Und ähm, wir haben noch eine S Software eingekauft, die äh, tatsächlich von einem sächsischen Startup stammt, die ist sehr einfach so PowerPoint-artig. Ähm, Funktionieren, wo man halt ich mal relativ schnell so ein Fernsehstudio virtuell nachstellt und mit 3D-Inhalten Videos erstellen kann. Das nennt sich Sinektor Stage. Da wird es also demnächst, im nächsten paar Monaten, immer wieder Informationen und Angebote zu geben und das kann man dann auch ausprobieren. So, das ist jetzt Thema 2D-Video. Die Zeit ist schon ein bisschen fortgeschritten, deswegen beeile ich mich ein bisschen. Ein bisschen. 3D, ich habe ja gesagt, wir haben noch 3D, was wir haben schon den Training, wir schon seit Jahren, sind 3D-Scanner. Was wir jetzt dazu gepackt haben, sind 360-Grad-Kameras, um, dazu eine Handvoll leistungsfähiger Laptops, 3D-Laptops, Workstations, mit passender Software. Wir hatten ja vorhin in der, mit der ersten Diskussion schon die Frage nach den Plattformen hier. Wir haben jetzt diese Matterport-Plattform, auf der es so virtuelle Rückgang gibt. Was wir gerade machen, ist noch eine Software-Einkaufen, wo wir plattformunabhängig unabhängig sind virtuelle Touren produzieren und publizieren kann. Sachen, die man mit den Kameras halt erstellt hat, entsprechende Hardware, um diese Inhalte zu schneiden, also 360 Grad stereoskopische Videos, software- und Rundgänge zu erstellen aus Fotos mit interaktiven Elementen. Das wird dann alles auf den Laptops zur Verfügung stellen. Da kann man in den nächsten sich die Laptop auslagen, in die Bibliothek setzen und losarbeiten. Ähm, und dann, um logischerweise die Inhalte anzugucken, haben wir entsprechend äh, VR-Brillen, wir haben so nicht ganz ein Dutzend VR-Brillen geholt, also nicht nur hier die Bekannten von den großen amerikanischen Datensammelkonzern. Ja, zoust ja, okay. ja? so du oder suchst so du nicht doch. Also hier, die Bekannten, wir haben auch noch eine sogenannte äh, kabelgebundene VR-Brille, die äh, mit Eye-Tracking arbeitet, wo man äh, fuß anschließen kann und um dann auch äh, wissenschaftlich zu untersuchen, ob derjenige, der in so einer Lernvideo-Umgebung umspringt. Auch wirklich da hingucken, wo man vielleicht hingucken sollte. Ähm, genau, da sind wir dran. Ähm, dann gibt es ein ganzes Sammelsorium an Tablets, wo man AR-Inhalte AR produzieren und ausprobieren kann, ähm, von sowohl Android als auch iOS. Die kann man gleichzeitig auch nutzen, um diese Kamera und andere Sachen zu steuern. Also, wir haben uns versucht, da möglichst umfänglich Gedanken zu machen, dass man äh, so eine komplette Bandbreite an Technologien hat, die man sich quasi ausleihen kann und. Ähm, dann loslegen kann. Genau. So, das ist das, was äh, zum Großteil da das ist. Es fehlt, wie gesagt, noch ein paar Ecken und Kanten, die Probleme kennt ja jeder. Jetzt stellt man sich natürlich, okay, Sloop, Makerspace, was mache ich jetzt damit? Also grundsätzlich funktioniert es so: Ihr könnt euch die Technik ausleihen. Manches nur vor Ort, weil einfach äh, manche Sachen sehr hochwertig sind oder wenig nicht so viel davon haben. Aber man kann es auf jeden Fall typisch Makerspace im Makerspace ausprobieren, kennenlernen. Ähm, das kostet im Moment erstmal nichts. Die Bedingung ist, dass damit OERs, also perspektivisch um offene Lernressourcen erstellt werden sollen, die dann logischerweise auch äh, bei uns irgendwo indiziert werden sollen. Also sprich, die irgendwo abgelehnt werden sollen, wir, die den Kanalog aufnehmen können. Dazu muss ich auf den Kai verweisen, also wir produzieren, wir helfen euch das zu produzieren. Wo das dann landet und ihr wie das wiederfindet. bitte an Kai Ursner wenden, der ja schön moderiert. <lacht> Das ist seine Baustelle, die habe ich abgegeben. Ähm, genau, und das ist die Idee, dass ihr, wir eine Infrastruktur stellen, die Leute vernetzen, die das auch so dass man lernt, wie man damit umgehen kann, um dann solche OERs zu produzieren, äh, die wir dann als Logiter zur Verfügung stellen können. So, das ist die Grundidee. Ähm, wer mal ähm, sehen will, wie das funktioniert, wir haben ja auch äh, in den letzten äh, Monaten anderthalb Jahren festgestellt, auch ich sehe hier hybride Formate. Am 30. März findet äh, ein 3D-Kurs statt, also, ähm, wo wir Technologien, die wir für das Projekt angeschafft haben, einfach mal live ausprobieren, wie das funktioniert. Hoffentlich ein bisschen besser als heute hier. Wir haben zum Beispiel hier so eine äh, HDMI-Mischer mit Kameras und sowas, wo man sagt, okay, da kann man online einen, einen Kurs anbieten, den gleichzeitig aufnehmen, später online stellen. Dass, ähm, ja, wer da Interesse hat, äh, kann sich also wir kooperieren natürlich in Dresden mit Partnern. Man ähm, kann sich da anmelden. Äh, dann werden wir sehen, dass wir auch ein paar Leute vor Ort haben. Das ist ein hybrides Format. Und dann probieren wir einfach mal aus, wie die Technik so funktioniert. und Wie sich das so ergibt. Und ja, typisch Makerspace mit irgendwas, was wir da sowieso machen. Also sprich 3D-Druckkurs zum Beispiel. Genau, das mal so als Einladung. Ähm, die Veranstaltung findet man auf der SLUB-Veranstaltungsseite. Äh, genau. Ähm, da kann man es mal sehen und ausprobieren. Dann, äh, Anita, bitte, genau, also ähm, die Einladung, äh, die Technik zu nutzen, auch wenn sie heute, also es gibt so eine Handvoll Geräte, die kann man sich jetzt schon ausleiten, <lacht> es kommt auch Stück für Stück noch mehr, also wir sagen mal so, ab Sommersemester ist das hoffentlich einsatzbereit, weil ich es schon gezeigt habe. Wir haben auch schon erste Pilotpartner, also wir sind zusammen mit den WTH-Leuten von der das ehemalige Medienzentrum jetzt Code ist dabei und auch die Professorin für immersives Design, die wollen schon 260 Grad-Kamera, um da endlich loszulegen. Wir haben, äh, das versteckt sich noch nicht im code so eine Bürgerwissenschaftstruppe, die sich hier mit Industriekultur und Rundgängen beschäftigt, die ganz dringend alte Industriedenkmäler äh, rundgänge VR-mäßig, aufbereiten wollen. Und äh, das Medienkulturzentrum, habe ich ja gerade schon genannt, ähm, die da mit uns im Boot sind, um erst Inhalte äh, zu produzieren, so dass man quasi schon mal sieht, was man damit machen kann, wie das funktioniert, was wir so uns alles gedacht haben. So. Jetzt stellt sich die Frage: Gibt Fragen? Hier ja, aus dem Raum oder aus dem virtuellen Zugeschalteten? Ich im Chat eine Anmerkung, dass mehr Technik, mehr Technik macht, es leider meistens nicht unbedingt besser. Weniger ist oft mehr bei einer Anmerkung im Chat. Das stimmt, aber wir haben versucht, darauf zu achten, dass wir halt Technik holen, die, also man hat ja, klar Profitechnik, aber so ein, eine Kernkomponente von so einem Makerspace und bei 3D-Druckern ist ja, dass die Technologie, die da steht, von der Usability, von der Oberfläche her einfach zu bedienen ist und dasselbe Prinzip, also 3 d drucker hat vor 20 Jahren nur ein Ingenieur bedienen können, heutzutage kann das ein Fünfjähriger, jähriger wenn man dem das kurz zeigt. Und dasselbe Prinzip haben wir versucht, hier bei der Technik anzuwenden und entsprechend genau die Technologien zu holen und bereitzustellen, dass das halt möglichst niedrigschwellig nutzbar ist und auch, dass man sich halt Geht leise aus und probier's aus, dass man sich da halt reinfuchsen kann, auch ohne dass man jetzt sich für 20.000 Euro erst eine 30 grad kamera kaufen muss. Mal als Beispiel. So, weitere Anmerkungen, Fragen? Nein, ich würde gerne noch, ohne mich aus der Verantwortung bestehen zu wollen, aber was du jetzt hier gezeigt hast wo wir ja schon auch verwiesen hast, das ist nur ein Teil unserer Bemühungen im Bereich Open Education. Sources, ne? Und das Ganze, so wie ihr jetzt quasi äh, technische Infrastruktur zur Produktion äh, anschafft, ja, gibt es ja genauso äh, Beratungsdienstleistungen, äh, die wir gemeinsam mit dem ZIL anbieten, zu didaktischen Fragen, ja? weil das ist ja auch ganz wichtig. Ne? Wir können ja nicht einfach überall Kameras drauf halten und hoffen, dass das dann einen Mehrwert bietet für die Lernen, ne, sondern da gibt es gewisse Dinge zu beachten. Und ähm, dazu gibt es Beratungsangebote. Das ist, äh, das ist äh, überhaupt nicht von mir, ja, sondern das, das ist, ist, ist äh, Texte verortet. Also das heißt äh, in der Verantwortung von Herrn Und äh, dazu gibt es ebenfalls regelmäßig Angebote, die für äh, diese Webseite buchbar sind. Wir ja, ja. haben äh, sowohl individuelle Beratungsszenarien als auch. Äh, Vermittlungstätigkeit im ja, Vortragssinne an ja, dieser Stelle. Und ähm, in dem begrenzten Maße, wie wir das können, führen wir auch Lizenz, das ähm, Beratung zu Lizenzen in diesem Bereich durch. Ja. Ja, denn ähm, das ist ja, ganz, ja für dich, was deiner Sicht als makerspace mitarbeiter ganz klar einfach mal losmachen und einfach irgendwo hinstellen. Ja, total wichtig, diese, äh, diese Sicht und die, die, die hilft uns natürlich an vielen Stellen, aber eben nicht an allen. Ja? Und da kommen eben dann ganz wichtige Fragen auch auf die Leute zu, die ihre Inhalte zur Verfügung stellen wollen, ja? was die, äh, die Nachnutzbarkeit angeht, was die Lizenzierbarkeit angeht und auch dazu fügt sich das Ganze quasi jetzt in ein ja, Portfolio, ähm, was wir entwickeln. Das ist ein guter Hinweis, weil, also, das ist vielleicht ein bisschen runtergegangen, aber in der Zusammenarbeit mit der TU, auch mit dem ehemaligen Mittelzentrum, jetzt Codip, planen wir tatsächlich auch Kurseformate zu etablieren, wo in der Lehre schon gezeigt wird, wie man mit der Technik umgeht, was man damit macht und was es so verfolgt, wie man es anwendet und sowas, Also wo wir das versuchen zu integrieren ins kurikulare Programm der Uni, sodass das natürlich nicht nur die reine technische Infrastruktur ist, sondern dass wir das mit Partnern oder mit Kollegen natürlich schon mit äh, Hintergrund äh, aufbauen, sodass es auch benutzbar ist, weil Benutzung ist halt nicht nur die Technik hinstellen viel Spaß, sondern man äh, braucht auch eine Fahrschule. Genau, ja. da knüpft sich hier nochmal abschließend einen Kommentar an den Chat, also äh, was ich sagen will, als Institution Geld in die Hand zu nehmen und Technik hinzustellen ist relativ einfach, stattdessen Geld in die Hand zu nehmen und Schulungen für Mitarbeiterinnen äh, wirklich in die Breite zu tragen, ist das dicke Brett, dass es zu gilt. Also, ja, ja äh, das haben wir auf dem Show. Ja. <lacht> Dass das ähm, mit dazugehört. Yeah. Weitere Fragen ansonsten? Naja, also, also nach Zeitplan sind wir schon in der Pause. <lacht> dann es die Moderatoren. Genau, also <lacht> wir. Ähm, Achso, ich muss noch kurz das Tracking. Das ist das ich ich so nicht So, jetzt kannst du das zu Also vielen Dank dass Sie heute hier in, unserem, in unserer kleinen Breakout-Session dabei waren. Wir verweisen jetzt also wieder auf unseren Hauptraum, denn unsere gebliebene Tagung, die läuft jetzt also wieder zusammen, ne, nachdem wir uns jetzt ein bisschen äh, getrennt haben, auch um die Möglichkeiten, äh, technischen Möglichkeiten an dieser Stelle ein bisschen zu illustrieren, ähm, gehen wir jetzt wieder ähm, zurück in den Haupttrack der Tagung. Ähm, es gibt jetzt eine kurze Pause von... 15 Minuten haben wir vereinbart. Also, nee, nee, wir, sind, wir sind 15 Minuten hinter der Zeit, aber das ist in einem anderen Raum zum Glück ganz genauso. Und <lacht> deswegen können wir, jetzt alle noch, können wir hier alle noch einen Kaffee trinken. Sie können zu Hause auch noch einen Kaffee trinken und den YouTube-Stream quasi wechseln. Ich bedanke mich für Ihre Aufmerksamkeit und wir hoffen, dass wir sie ein bisschen inspirieren konnten. Und ähm, ich erinnere noch mal an den Aufruf der beiden Kollegen aus Wilsdorf. wer hier in der Gegend ist und, äh, und sein Wissen teilen möchte. Der kann das dort äh, in einem ganz spannenden Kontext tun. Das Gleiche gilt natürlich auch immer für unseren Makerspace, ne, der offen für alle ist. Und ja, Vielen Dank, bis bald. Tschüss.